ist das denn hier? Okay, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind jetzt im Portal der Hexe und gucken mal, so, was so. hier vor hier geht. Was macht denn die Hexe hier Schönes? Erstmal hier schön überall rumgehen, alles mitnehmen, wobei nein, ich nehme dann ab jetzt mal nichts mehr mit. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben, nur herein. Dann gucken wir doch mal, was die hier macht, ja? Das sah aber sehr nach einem Pool aus hier. Sei gegrüßt, Hexer. Das ist ein Pool. Soll sich was anziehen? Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dich um und warte. Keira Metz im Herzen von Welen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern. Jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Voltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Mhm, da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich habe dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ähm, ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Was machst du in Nö, Wir gehen auf den Punkt. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Ähm, Siri, jemand... Der sich mit der Hexe vor Ort gestritten hat. Jemand, der sich vor Ort mit der Hexe gestritten hat. Angeblich Komm. hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ziri. Ziri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Äh, wer hat dich das gefragt? Was hat er sonst noch... Nö, wer was, oder? Komm, was hat er no sonst noch gesagt? Hat er sonst noch was über sie gesagt? Nicht so schnell, Gerald. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Ah, wow. Ähm, was? Was ist dein Preis heutzutage? Einige Dutzend Eier oder vielleicht drei Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Hm, du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein? Die Natur stinkt. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ziri reden. Es war ein Elf. Der, der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger scoia -Chaot, sondern ein Elfenmagier. Wie war sein Name? Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ziri wollte? Nur, dass sie sich in Wählen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für Sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass Och, du Leute. Denkst, wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Mussten die jetzt unbedingt rammeln? In der Kamera? Äh, Ja, komm, können wir aufbrechen. Dann machen aufbrechen wir das wir mal auf. direkt. Ja, los geht's. Das ging schnell. Okay, gut. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun finden wir es raus. Okay. Folge Kaira. Dann los. machen wir das mal. Ja, ich komme doch schon. Du gehst mal geradeaus und ich folge dir Villa einfach. Glan. Was tust du? Oh, das ist, das ist nett. Okay, cool. kartoffel was auch immer das ist. Die das sieht aus wie ja. dieses... Was? Ja. Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Ähm Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Wir können den doch jetzt nicht einfach so folgen. Kannst das ist doch der Endgegner oder nicht? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Das hört zumindest am Anfang so aus. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Komm teleportieren. Weißt du Kommst du? Ja, ich komme. Wir haben uns ja wohl hoffentlich nicht verirrt. Alter, wir sind gerade erst reingegangen. Wir können doch wohl sehr schnell wieder rausgehen. Da sind ganz viele ertrunken, ne? Und jetzt machen wir bitte kurz ein Portal. Fertig. Gut, okay, weiter ran. Weiter. Die holen wir uns. Wobei Was ich echt keine Lust auf die habe. Ich frage mich, wo Keira jetzt ist. Och, ist das euer Ernst? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm, Wir hatten hier ganz viele andere Sachen. Ach komm, Feuerschaden. Ich will ein bisschen Schaden, obwohl. Das macht der Trupp nicht wirklich viel Schaden, aber... Ich weiß da nichts besseres Und wo ist Kera jetzt hin? Er hat noch mit ihr zusammen und jetzt ist er irgendwie Keine Ahnung wo Komm Wir finden die doch eh wieder Ich habe jetzt auf jeden Fall ähm, Keine Lust auf diese Anterin, die wir da, da gerade gesehen haben Auf deren Begegnung kann ich verzichten Wenn ich ehrlich bin Ja, wo auch immer wir jetzt lang müssen, ich habe keine Ahnung. Aber sieht schon ganz gut aus. Im Ernst jetzt. Muss ja das sein, Spiel. Komm schon. Wasser mit Feuer zu bekämpfen macht nicht wirklich Sinn, ich weiß. Leute! Viele sind ja noch hier drauf kloppen genau okay, ich, ich, ich sammle trotzdem alles auf und jetzt muss ich hier komplett außen rum cool hier sind ja nur überall ertrunkene aber okay, okay ha? hallo äh, nein du stirbst nein warte auf mich Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben! Tu was! Ganz ruhig! Das sind nur Ratten! Ähm... Zum Zerstörung eines Monsternests, nests ...brauchst du eine... ...kathetische Samum... ...oder die Bombe Tanzender Stern. Begib dich in die Nähe des Nestes und drücke ihr um es hochzujagen. Ich hasse... Ratten! Ich hab nicht die richtige Bombe. Muss ich die jetzt herstellen oder wie Alchemie? Um Bomben ist im Kampf nicht erlaubt. Das ist... Ja. Was mache ich jetzt? Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. ich jetzt mal hier drauf. Okay, das funktioniert wirklich, das weißt ist du, gut. Was für Krankheiten, die übertragen? Oh. Also du hast ein Schutzschild. Ich hab, ich hab nicht mal ein Schutzschild. Also chill dein Leben, okay? Danke. Und vor allem, das sind Ratten. Du bist so eine krasse Zauberin Hexe. Und dann kommst du nicht gegen Ratten klar, oder was? Was soll das denn heißen? Hast du solche so, jetzt geht's weiter. Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön. Ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleport-Magie der Wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben? Das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die Wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ähm, Angst geht zurück, ich mach weiter. Ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Ja, damit fangen wir weiter. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem. Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mach ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Jen mir leid. Ach, na gut, lass uns gehen. Ja, gut, dann können wir auch ja. weitergehen, das ist gut. Mach du mal wieder dein kleines Funkelein an, genau. Ich gehe dann schon mal weiter. Das sind noch ein paar Pilze. Das ist der... das ist der Elf. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erwin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ziri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ziri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Okay. Dann gehen wir mal einfach mal weiter. Ein alter ich Spiel Elfen einfach mal mit? Hafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Okay, dann sind hier wieder Erscheinungen. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wie sie mir hat mir mal erzählt, dass, dass überhaupt er nicht. an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Ganz oh. schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlegt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern in Hand Komm weiter. Ja. Dich hab ich. Aber komm mal bitte in, diesen, in diese Falle hier rein, Danke. Genau. Hilfe? Warum auch immer hier die erscheinen. <lacht> Wie musst du schon ja mit diesem Platz daneben? Ich habe keine Ahnung. Du erwartest, dass ich in der Kloake herumtanz'? Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Und folge dem Schwalbensymbol. Ich bin doch noch nicht richtig. Wir müssen hier irgendwie was machen. Wo ist sie? Äh. Wo bist du? Sie ist halt einfach weggelaufen. Ach, hier bist du. <lacht> oh. ähm. Was für Symbole. Erkunde die Ruine und folge den Schwalbensymbolen. Ja, das hier. Ist doch richtig. Oder ist hier irgendwas anderes noch? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Was war das? Ist das ihre Rüstung oder so? Assassin? Nee. Die ist auf jeden Fall extrem gut. Die sparen wir uns auf jeden Fall auf. Die sieht sehr gut aus. Das ist gut. Okay, was gibt's hier hinten? Anscheinend nichts, bis auch da oben geht es weiter, aber da kommen wir ja jetzt nicht hin. Dann würde ich mal sagen, wir gehen wirklich mal durch dieses Planschbecken hier rechts. Mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Genau, einfach, einfach mal durch hier. Kann ja sein, dass hier am anderen Ende doch irgendwas ist, weil oben rechts die Karte die irritiert mich so ein bisschen. Weil da steht, dass ich ja nach hinten gehen muss jetzt wieder. Okay, dann sind wir hier. Und was ist jetzt? Das ist... Ach, hier ist nur eine Kiste. Ach so. Ah ja, okay. Dafür kann ich verstehen, dass man das so... Oh nein. Warum sind hier wieder überall Erscheinungen? Ich hasse Erscheinungen. Jetzt komm her, hier. Hasse auf. Ich glaube, euch mag eh niemand <lacht> Leute Ich kann doch nichts gegen euch machen Ich sterbe doch immer direkt Was ist das denn? Wie viele kommen denn hier noch? Was ist das hier? bin weg. Tschüss. Ihr könnt. Ihr könnt gegen euch, ihr könnt gegen euch selber ringen, aber ich mache hier nicht weiter. Tschüss. So. Weiter geht's. Ich komme. Aber was sind jetzt wirklich mit Schwalbensymbolen gemeint? Hier oben, wenn wir hier aus dem Tunnel, aus dem Wasser hier draußen sind, ist doch links oben ein Schwalbensymbol, oder? Ist das damit gemeint? Ich glaube schon. So sieht Schild auf jeden Fall da hinten hier leben. Was tut sie da? Ich komme hier nicht raus Was ist Ich komme hier nicht raus Komm schon Okay jetzt geht's Gerade war da eine unsichtbare Alpha Mauer Das hier ist ein Schwalbensymbol Würde ich sagen Aber da komme ich ja irgendwie nicht weiter Ja genau hier geradeaus geht's auch noch Dann probieren wir mal hier geradeaus zu gehen Eine Schwalbe Wir sind offenbar richtig Ah, damit ist wirklich der Vogel. Okay, okay, okay. Ich dachte, das wäre ein ganz anderes Symbol. Okay, dann, dann geht es da jetzt weiter. Gut. Dann rennen wir mal hier komplett weiter durch. Nehmen alles mit. Und da ist die zweite oh, Elfen Elfenerscheinung. Ja, dann hören wir uns mal die Nachricht an. Kelpie? meint er das seeungeheuer nein tiri hat ihre stute so genannt das pferd konnte offenbar rennen wie ein dämon hm, guter name für ein pferd sollen wir danach suchen Okay... finde mit... Ciri ja, okay. Ah, ich denke mal, wir müssen hier runter. Ja, auf jeden Fall. Hier ist... Was ist das denn? Das ist aber keine... Sch das ist ein... Ist das ein Pferd? Ein Pferdebild. Das muss ja. ein Hinweis für Ciri sein. Weiß, du hast recht, Geralt. Du warst schon immer krass, Geralt. Ein Schwert. Auch gut. Dann schwimmen wir jetzt mal hier weiter. Okay. Wie ist denn ein Schwert hier hingekommen? Ach, wie ist ein äh, Pferd hier hingekommen? Wie soll das denn gehen, Mann? Das geht doch alles nicht. Kelp hier. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, was? Schau, sie gehen auf.